Adventmarkt im Landesklinikum Mauer. Sonntag, 2. Dezember von 9 bis 17 Uhr. Im Festsaal finden Sie Handwerkskunst aus den einzelnen Beschäftigungseinheiten. Kulinarische Köstlichkeiten kommen aus der Klinikküche. Theresa Daisy Wahlmüller singt Christmas Songs und Gospels. Das Landesklinikum Mauer wünscht frohe Weihnacht.